Durch die individuell einstellbare Lumbalstütze können Sie die Wölbung der Rückenlehne im Bereich Ihrer Lendenlordose anpassen. Dazu das Drehrad rechts an der Rückenlehne ganz nach vorne drehen, um die Wölbung zu verstärken. Dann greifen Sie im Sitzen mit beiden Händen nach hinten an die Rückenlehne und bringen diese durch Schieben nach oben, bis Sie die Lumbalstütze etwas über Ihre Gürtelhöhe spüren. Durch ein Drehen des Drehrades nach hinten bewirken Sie eine Abschwächung der Wölbung. Die Rückenlehne stellen Sie tiefer, indem Sie diese ganz nach oben bringen. Nur aus der obersten Position kann diese wieder nach unten gebracht werden. Die Trainbagmatic reagiert auf den Anlehndruck und synchronisiert Sitz und Lehne automatisch für einen körpergünstigen Bewegungsablauf von der aufrechten bis zur geneigten Haltung.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 sollten Sie die Tischhöhe auf Ihre optimale Sitzhöhe einstellen. In einer aufrechten Sitzposition sind Ihre Unterarme leicht nach unten ausgerichtet. Die Armlehnenauflagen Auflagen sind ca. 2 cm oberhalb der Tischoberkante. Ihre Ellenbogen sind damit etwa auf Höhe der Mitte Ihrer PC-Tastatur.